Herzlich willkommen zur Schulung Online Prüfen mit Ilias Open Book Klausuren digital erstellen und durchführen in der fortgeschrittenen Schulung. Hier möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Klausuren und Testate in Ilias etwas umfangreicher gestalten können, unter anderem indem Sie neue Fragentypen kennenlernen und wie Sie inhaltlich die Seiten im Kurs oder auch der Fragen gestalten können, wie Sie Zeitverlängerung geben können, mit Rollen und Rechten rumgehen und auch wie Sie bei der Testerstellung mit Taxonomien arbeiten können. Zunächst kurz noch mal zu meiner Person. Mein Name ist Stefanie Falk. Ich arbeite beim E-Learning-Service und habe mich auf den Bereich online prüfungen spezialisiert. Zunächst noch als Hinweis, Sie sehen, wir haben ein Online Prüfungen Infokurs erstellt. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen rund um Ihre Online Prüfungen. Sie sehen auch hier oben haben wir schon zwei Videos zur Verfügung gestellt und auch aktuelle Handreichungen sowie ein Troubleshooting Dokument oder auch ein Forum zum Austausch und im Weiterhin noch verschiedene Hinweise für Sie zum Prüfungsablauf. Und auch weiter unten einen Blog mit Ilias-Informationen und auch zu Moodle und anderen Prüfungsoptionen. Weiterhin möchte ich Ihnen noch kurz den Lehre-Digital-Hilfe-Kurs mit nennen, wo Sie auch Allgemeines zu der Lehre finden. Hier sind dann auch unsere aktuellsten Termine mit verlinkt oder auch weitere Informationen generell auch zum Lehren mit dargestellt. So, ich werde nun den Bildschirm teilen, damit wir gemeinsam auf Ilias schauen können. Unsere E-Learning-Plattform Ilias erreichen Sie über den Link hier oben eingeblendet, www.eassessment.rz.uni-leipzig.de slash /e e-Klausuren.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 Ein Abstand von 1 bedeutet hier zum Beispiel, dass ein Zeichen falsch sein darf, sprich groß oder klein, verkehrt geschrieben oder generell ein falsches Zeichen. Und ein Abstand von 2 hieße beispielsweise, dass es einen Buchstabenverdreher, also einen Vertipper von zwei Buchstaben gibt, die nebeneinander stehen. Das können Sie sich also gern hiermit auswählen. Sie können auch weiterhin bestimmen,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 Vielleicht noch speziell zu den Fragen hier ein Hinweis, wenn Sie eine Frage bearbeiten und die befindet sich hier im Fragenpool, das erkennen Sie ja hier an dem gerahmten Puzzle-Icon, dann wirkt sich diese Änderung auch auf die Tests auf, wo Sie diese Frage mit verwendet haben. Das ist also eine generelle Änderung der Frage. Ähm, haben Sie die Frage aber vielleicht irgendwo in einem Test schon verwendet und Sie möchten die Frage speziell nur für diesen einen Test bearbeiten, dann nehmen Sie diese Testbearbeiten bzw. Seitebearbeiten äh, Einstellung nur in diesem einen Test bei der einen Frage vor. Da erfolgt keine Rücksynchronisation zum Fragenpool. Diese Möglichkeiten der Inhaltsseitengestaltung können Sie nicht nur bei Fragen vornehmen. Das geht beispielsweise auch in Kursen, wo Sie also das grüne Tafelsymbol haben. Hier haben Sie bei Inhalt den Reiter Seite gestalten, wo das ähnlich aussieht. Ebenso können Sie das auch bei Ordnern, wie auch dann eben bei Fragen, das hatte ich schon genannt, mit gestalten, wo Sie das nicht gestalten können, sind bei den Tests. So. Dann möchte ich weitergehen zu der Möglichkeit, während des Testes eine Zeitverlängerung zu geben. Es kann ja durchaus vorkommen, dass ein Teilnehmer Probleme hat mit seiner Internetleistung, das Internet abgebrochen ist und er oder sie eine Zeitverlängerung benötigt. Für die Zeitverlängerung gehen wir zunächst in unseren Test und löschen erstmal alle Testdaten, damit der Test wieder durchlaufen werden kann. Wir nehmen hier einen Test-Dummy mal zur Hilfe, der unseren Teilnehmer darstellt. Dieser Teilnehmer beginnt hier ganz normal den Test das müsste 1, 2, 3 sein so. und kann hier den Test beginnen. Momentan hat der Teilnehmer noch 59 Minuten Zeit. Dann gehen wir wieder in unser Fenster vom Dozenten, also ihrer Sicht der Dinge und können beim Dashboard sehen, gerade unser Dummy durchläuft den Test. Wenn wir also nun diesen Dummy eine Zeitverlängerung geben wollen, können wir das hier über diesen Reiter Zeitverlängerung tun. Dann klicken Sie hier rechts auf Zeitverlängerung, wählen einen Teilnehmer oder alle Teilnehmer aus, wenn es für alle gelten soll und geben die Anzahl an Minuten ein, die der Teilnehmer mehr erhalten soll. Wir geben mal hier 20 Minuten mehr Sie sehen auch den Hinweis, falls die Bearbeitungszeit nochmals verlängert wird, muss dann hier die Gesamtsumme aller Verlängerungen eingegeben werden. Speichern Sie das ab und dann sehen Sie das auch hier in der Übersicht. Wenn wir uns das einmal bei unserem Teilnehmer anschauen, muss dieser Teilnehmer erst hier zwischenzeitlich auf eine andere Frage geklickt haben. Erst dann ändert sich hier die Anzeige für den Teilnehmer und erhält die höhere Bearbeitungszeit. Ähm, was Sie beachten sollten bei den Verlängerungen ist, wenn Sie damit arbeiten, bei den Einstellungen, die entweder Verfügbarkeitszeiten finden Sie einerseits hier oder wenn Sie bei der Durchführung hier mit diesen Zeiten arbeiten. Den Endzeitpunkt können Sie ja auch während des Testes immer bearbeiten. Sie sollten unbedingt beachten, wenn Sie schon eine Endzeit angegeben haben, aber individuelle Verlängerung, die Sie gegeben haben, wenn diese über diese Endzeit hinausläuft, müssen Sie dringend diese Endzeit hier anpassen, denn Egal, ob noch Bearbeitungszeit für Teilnehmer vorhanden wäre, ist diese Endzeit erreicht, werden automatisch alle Tests beendet. Schauen Sie also auch gern schon vornherein bei der Testerstellung, dass Sie hier genügend Zeitpuffer eben für solche Zeitverlängerungen mit beachten. Ja, ähm. Wenn Sie in Ihrem Test auch noch mit Freitextaufgaben arbeiten, kann es leider durch einen Bug vorkommen in seltenen Fällen, dass bei einem Freitext in der manuellen Bewertung die Eingabe des Teilnehmers nicht auftaucht, obwohl der Teilnehmer definitiv etwas eingegeben hat. Sollte das einmal vorkommen, handelt es sich über, um einen Übermittlungsfehler, wo die Eingabe des Teilnehmers aber definitiv in unseren Protokolldaten in EAS gespeichert sind. Sollte das also einmal vorkommen, sollten Sie bitte uns vom E-Learning-Service schreiben und folgende Daten mit angeben. Das schreibe ich mal hier mit hinein. Wir brauchen den Namen des Teilnehmers. Wir brauchen das Datum und die Uhrzeit, wann der Test stattfand, den Testnamen mit Link idealerweise und den Fragentitel, wo die Antwort nicht gespeichert wurde. Wenn Sie uns diese Angaben schicken, können wir Ihnen gern die Inhalte der Frage, die Eingabe, des Teilnehmers heraussuchen und schicken ihnen das. Wir können also generell beruhigt sein, es wird immer zwischen und vom System protokolliert. Ja, weiterhin möchte ich nun Ihnen etwas zu dem Bereich Rollen und Rechte erklären. Dafür gehe ich zunächst einmal in unseren Kurs zurück für die Schulungen. In der Regel wird es ja so sein, dass Sie mit dem Reiter Mitglieder wahrscheinlich schon bekannt sind, wo Sie ja Mitglieder hinzufügen können, speziell auch Kursadministratoren, die Sie dann hier in der Übersicht, in der Tabelle sehen können. Nun ist von Ilias grundsätzlich schon festgelegt, wer welche Rechte und Rollen haben könnte. Sie können aber das beeinflussen. Dafür gibt es hier diesen Reiter Rechte. Da haben Sie die Übersicht über die drei klassischen Rollen Kursadministrator, Kurstutor und Kursmitglied. Die Grundeinstellungen sind also schon getroffen. Sie können aber durchaus hier die Einstellung noch ändern. Gerade bei den Kursmitgliedern müssen Sie schauen, dass dann später, wenn die Klausur vor, ähm, bald ansteht, dass Sie die Zugriffe anzeigen, beitreten, Mitgliedschaft beenden und Lesezugriff haben, um den Test mit sehen und schreiben zu können. Wenn Sie aber noch in der Erstellungsphase sind Ihres Tests noch in der Erprobungsphase können Sie natürlich auch gerne diese Rechte noch entziehen bzw. deaktivieren. Ebenso geht es auch beim Tutor und beim Kursadministrator, wobei Sie selbst natürlich Kursadministrator in der Regel sind und hier Ihre Rechte höchstens erweitern statt entziehen sollten. Haben Sie vielleicht den besonderen Fall, dass Sie vielleicht eine Hilfskraft haben, einen Kollegen, der nicht direkt hier in dieses Schemata der vorhandenen Rollen hineinpasst, können Sie hier eine neue lokale Rolle anlegen. Den gebe ich mal den schlichten Titel lokale Rolle. Sie können auch optional eine Beschreibung zur Erinnerung mit einfügen und wählen dann im Nachhinein hier aus, ob vielleicht schon eine ähnliche Rolle existiert, die Sie als Vorlage nutzen könnten. Dann nehme ich mal hier den Tutor als Vorlage. Sie sehen, es gibt da noch weitere Möglichkeiten und legen hier die neue Rolle an. Sie sehen jetzt hier in der Tabelle bei den Rollen ist die neue lokale Rolle hiermit eingegliedert und Sie wählen dann im Nachhinein aus. Was diese Rolle mit in diesem Kurs beispielsweise darf. Bitte vergessen Sie nie das Zwischenspeichern. Ähm, dann können Sie Personen auf diese lokale Rolle zuordnen. Einerseits klicken Sie auf diese Rolle und ähm, machen hier die Benutzerzuweisung, suchen also nach dem Nutzer und fügen den hier hin hierzu. Dann nehme ich mal eine Kollegin, füge sie hiermit hinzu. Ich könnte sie auch direkt hier wieder entfernen. Andererseits, wo wir auch gerade hier dabei sind, können Sie auch hier nochmal detaillierter die Rechte mit auswählen, die die Rolle hat, oder auch die Rolle löschen, sollte das mal nötig sein. Sie könnten aber auch alternativ hier über diesen Reiter. Mitglieder eine Rolle hinzufügen und direkt hier im Dropdown die lokale Rolle mit auswählen. Haben Sie vielleicht schon einen Nutzer hier mit im Kurs, der die neue Rolle bekommen soll? Können Sie hier beispielsweise bei unserem Test-Steffi-Dummy hinten auf Bearbeiten gehen und dann auch hier die neue Rolle mit auswählen. Ähm, diesen Bereich Rolle und Rechten ähm, haben Sie als Kursadministrator, als Lehrende ab dem Bereich des Kurses. Gehen wir mal einmal zurück zum Beispiel hier auf den Bereich Gruppen. Das sehen Sie an den Drei-Personen-Icon gibt es diesen Reiter ebenso wie auch im Bereich eines Ordners. <lacht> Allerdings bei einem Test gibt es diesen Reiter nicht mehr. Also Sie können sich das merken, nur bei übergeordneten Elementen, die noch weitere beinhalten können, haben Sie diesen rechte ähm, Veränderungsmöglichkeiten, den Reiter. Ja, und dann sind wir auch schon bei unserem letzten großen Hauptthema der Taxonomie bei der Testerstellung. Ähm, zunächst kurz zur Erklärung. Ähm, eine Taxonomie oder ein sogenanntes Klassifikationsschema ist ein einheitliches Verfahren. Ähm, demnach kann man Objekte nach bestimmten Kriterien klassifizieren, einordnen. Ähm, das sind bei uns die sogenannten Knoten. Ähm, da wird also jeder Klasse eine Oberklasse zugeordnet, sodass die ganze Klassifikation eine Art Baumstruktur abbildet. Und ähm, mit jeder zunehmenden Verzweigung, also mit mehr Knoten, wird dann die Taxonomie darin immer spezifischer, also immer genauer ähm, zusortiert, untersortiert. Das eignet sich gut wenn Sie beispielsweise mit ein, zwei oder drei Punkte Fragen im Genauen arbeiten wollen, dass also jeder Teilnehmer genau zwei Einpunkte Fragen bekommen soll, drei, zwei Punkte Fragen und so weiter. Weiterhin eignet sich das auch gut, um die Fragen im Fragepool einzusortieren nach verschiedenen Themenbereichen oder auch nach dem Schwierigkeitsgrad. Es gibt nun zwei Optionen. Wie Sie Taxonomien erstellen können, zunächst zeige ich Ihnen die einfache Variante. Sie müssen da zunächst einen Test erstellen. Sie können auch gerne dann hier die, den Typ der Klausurgrundkonfiguration nutzen. anlegen. Ähm, hier ist es sehr wichtig, dass Sie unbedingt bei dem Auswahl der Testfragen den Bereich die zufällige Fragenauswahl aktivieren, damit auch wirklich ähm, der Test hier mit den Fragepools arbeitet. Ich denke, bei meinen Einstellungen muss ich hier nochmal ein Testpasswort eingeben und dann können wir das speichern. Nun gehen Sie hier links in den Reiter Fragen hinein und wählen hier unten bei Fragen Anzahl aus, dass Sie mit einem Fragenpool hier, mit mehreren Fragenpools und beziehungsweise Taxonomieknoten arbeiten möchten. Das speichern Sie zunächst und können dann die Fragepools auswählen. fügen hier eine Regel hinzu. Dann wird Ihnen die ganze Struktur hier von Ilias aufgezeigt. Hier speziell haben wir den geöffneten Bereich von unserem Schulungsbereich, das E-Learning-Service. Dann nehme ich mal den Fragenpool Tags 1. Sie sehen schon, hier sind schon Möglichkeiten vorgegeben, die wir gleich in der umfangreichen Variante durchsprechen. Ich sage aber, okay, Nimm mir aus diesem Fragepool vier Fragen heraus. Beachten sollten Sie natürlich, wie hier oben auch angezeigt wird, dass genügend Fragen sich in dem Fragenpool befinden. Wenn Sie hier die Anzahl der Fragen angeben, würden Sie beispielsweise hier fünf eingeben, würde also der Benutzer, der Teilnehmer des Testes eine Frage doppelt bekommen. Gerade auch, wenn Sie später mit den Taxonomien arbeiten sollten, müssten Sie immer einen Überblick behalten, ob auch genügend Fragen von den entsprechenden Taxonomien oder Knoten vorhanden sind. Speichern und zurück. Und wir haben hier eine Übersicht, dass wir hier unseren Fragenpool verwenden und dort vier Fragen herausnehmen. So können Sie auch weiter fortfahren und weitere Regeln hinzufügen. Sind Sie damit fertig, sehen Sie hier oben diesen blauen Bereich von Ilias, der Sie bittet, die Fragen aus dem Puls hier mit dem Test zu synchronisieren. Das sollten Sie zuletzt vor Testbeginn auch noch mal kurz durchführen. Nun gibt es aber weiterhin auch die Möglichkeit, umfassender mit den Taxonomien zu arbeiten und eine richtige Baumstruktur zu erstellen. Sie müssen sich das vorstellen, dass also unsere Baumstruktur aus Taxonomien und darunter aus Knoten besteht. Dafür beginnen Sie zunächst im Fragenpool. Da stelle ich mal hier den Fragenpool. So, Da haben wir also hier unseren Fragepool und in dem Reiter Einstellungen können Sie Taxonomien hier unten aktivieren. Es scheint uns zwar hier, als gäbe es noch eine Auswahlmöglichkeit beim Taxonomie als Negationsbaum. Es gibt aber nur die eine Variante. Sie können das also ignorieren und speichern. Ähm, Sie können dann weiterhin hier oben im Bereich Taxonomien schauen und eine Taxonomie hinzufügen. Nehmen wir mal Taxonomie, ähm, Schwierigkeit, Wir können auch gerne wieder eine Beschreibung mit hinzufügen und legen die Taxonomie an. Weiterhin, wenn Sie dann später Knoten erstellt haben, könnten Sie hier beispielsweise die Sortierung noch mit vornehmen. Das soll jetzt aber erstmal irrelevant sein. Sie sehen auch weiterhin die zugewiesenen Einträge, momentan ist hier auch noch nichts vorhanden. Sollten Sie dann aber den Fragen, die Knoten oder Taxonomien zugeordnet haben, sehen Sie dann später hier die Eintragung Eintragungen. Das zeige ich Ihnen später noch. Zunächst aber müssen wir noch Knoten erstellen, also den Unterbereich einer Taxonomie. Hier im Bereich Taxonomie Schwierigkeit würden wir also den ersten Knoten einfacher Fragen erstellen. Als zweiten Knoten Mittelschwer und beispielsweise als dritten Knoten Schwer. Damit sehen Sie hier auch unsere kleine Baumstruktur, dass wir also die Taxonomie-Schwierigkeit haben. Und einfache Fragen, mittelschwer und schwere Fragen haben. Das kann man hier auch gern noch korrigieren, bearbeiten, ganz wie Sie möchten. Hauptsache, Sie denken an das Speichern. Und wenn Sie sich noch mal erinnern, bei den Einstellungen der Grundtaxonomie wäre auch hier die manuelle oder alphabetische Sortierung noch möglich. Falls Sie später dann auch mal einen Knoten erstellt haben, den Sie doch nicht möchten, können Sie ganz einfach auch mit dem der einen Taxonomie hier unten beim Dropdown auf Löschen gehen und das ausführen, um den Knoten zu löschen. Oder Sie haben auch gesehen, wir können diesen auch verschieben, beispielsweise in eine andere Taxonomie. Gut, das können Sie also mit verschiedenen Taxonomien und entsprechend vielen Unterknoten erstellen, wir möchten aber nun zurückkehren in den Fragenpool und eine Frage mal mit einer Taxonomie ausstatten. Ähm, da gehe ich einfach mal in diese Frage beispielsweise hinein. Das ist eine Hotspot-Frage. Sie gehen hier im Bereich Frage bearbeiten und wenn man weiter hinunterscrollt, sehen Sie hier unten die Zuordnung zu Taxonomieknoten. Wir haben ja bisher nur die Taxonomie mit Schwierigkeit erstellt. Das würden wir also auswählen und dann kommt rechts ein Pop-up-Fenster hinein, wo wir sagen, zu welchem Knoten, also zu welcher Schwierigkeitsstufe in unserem Fall, möchten wir die Frage denn einsortieren. Ich denke, das ist eine einfache Frage. Das ist dann auch hiermit eingesetzt und wir speichern das. So können Sie auch bei anderen Fragen durchgehen. Da ist es ganz irrelevant, ob Sie zuerst die Fragen erstellen und dann die Taxonomien hinzufügen oder ob Sie andersherum arbeiten. Beide Optionen sind möglich. Hier oben sind die Taxonomieknoten wieder. Das wählen wir wieder aus und sagen, das ist eine mittelschwere Frage beispielsweise und speichern das auch ab. So könnten Sie dann auch im Nachhinein all Ihre Fragen mit Taxonomien versehen Würden wir dann hier nochmal in unsere Einstellung gehen, in die Taxonomien. Hier haben wir unsere Taxonomie Schwierigkeit. Wenn wir hier auf die Bearbeitung gehen, könnten Sie hier zugewiesene Einträge auf die einfache Frage klicken und sehen, wie viele einfache Fragen Sie schon zugewiesen haben. Ja. Das wäre die Möglichkeit, wie Sie also im Fragenpool Taxonomien erstellen und zuweisen. Ähm, nun möchte ich Ihnen noch mal zeigen, wie Sie dann einen Test erstellen und da speziell noch mal mit diesen Knoten arbeiten. Da gehe ich noch mal zurück und würde hier in unseren Taxonomie-Test gehen, auf den Reiter Fragen und die Einstellung ist die gleiche, wie wir sie schon bei, den, bei der einfachen Variante hatten, dass also hier die Anzahl der Fragen pro ausgewählten Fragepool Taxonomie-Knoten festgelegt werden. Und ich gehe hier bei den ausgewählten Fragenpools nochmal rein und würde hier wiederum Regeln erstellen. Ich wähle wieder unseren Fragenpool aus und sage hier, ich möchte die Taxonomie-Schwierigkeit, die wir neu erstellt haben, verwenden. Ich wähle diese Schwierigkeit-Taxonomie aus und auch den entsprechenden Knoten. Zunächst einfach mal die einfache Fragen. Ich könnte optional auch noch einen Fragetyp-Filter hiermit verwenden. Je nachdem auch mehrere Fragentypen, wenn ich das möchte. Das lasse ich jetzt aber erstmal beiseite und ich weiß, dass wir da nur eine Frage derzeit haben, die dem Knoten einfache Fragen mit besitzt und speichere das ab. Und Sie sehen hier, dadurch, dass wir dann eben mit Taxonomie und Taxonomie Knoten gearbeitet haben, wird das auch hier in der Übersicht mit angezeigt und wenn Sie dann das gleiche nochmal machen möchten, aber diesmal zum Beispiel mit mittelschwere Fragen würden sie genauso vorgehen. Dann verwenden wir hier nochmal die Taxonomie-Schwierigkeit und wählen hier mittelschwere Fragen aus, nehmen eine Frage mit dazu und speichern. So, Da haben wir auch unsere Weitere Frage mit jetzt Taxonomieknoten mit hinzugefügt. Das soll es nun auch schon gewesen sein für die IAS fortgeschrittenen Schulung. Falls Sie irgendwann noch mal Fragen haben, können Sie sich gern an uns vom E-Learning Service wenden. Unsere Kontaktdaten finden Sie im Lehrerhilfe Digitalkurs oder auch in unserem Online Prüfungen Infokurs wo Sie auch gerne Fragen im Chat, im Forum mitstellen können und auch über unsere aktuellen neuen Aktivitäten mit informiert werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren bevorstehenden Prüfungen.